was sind Wertpapiere? Wertpapiere sind bewegliche Werte im Gegensatz zu Immobilien, die unbewegliche Werte sind. Was zählt Immobilienwerte? Das heißt, den Wertpapieren, also alle Anleihen, auch Obligationen und Bonds genannt, oder Schuldverschreibungen der inländischen und ausländischen Regierungen, Kommunen, Länder sowie die Aktien der verschiedenen privaten Unternehmen, von Bedeutung gehören dazu. Unter Aktien versteht man die Anteilscheine. Man handelt auch Wandelanleihen, Optionsscheine, verschiedene oder andere Wettpapiere, die mehr oder weniger eine Mischung aus Aktien und Anleihen darstellen. Der Markt, alle diese Wettpapiere, ist die Wettpapierbörse. Also manchmal auch Effektbörse genannt. Welche Rolle spielt die Börse? Die Börse gibt die Möglichkeit, den Sparern, die das Geld überflüssig haben, vermehren, indem sie Aktien oder andere Werte einkaufen.